Liebe Piraten, mein Name ist Martina Pöser. Ich stelle mich mal kurz vor, weiblich ledig, nicht mehr ganz so jung, mit 36, Katzenmutti, Arbeiterkind, Nerd, Juristin im Öffentlichen Dienst. Ich hoffe, ihr tragt mir das nicht nach und seit Januar 2010 bei den Piraten. Ich habe mich hauptsächlich programmatisch betätigt. Ich komme aus Bremen. Dort habe ich mich mit der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs ohne Tickets beschäftigt, dann mich mit dem Jugendmedienstaatsvertrag auseinandergesetzt, diesen kritisch begleitet, den Prozess, Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge, insbesondere der Wasserversorgung, auch gegen ACTA mitgekämpft und bin seit zwei Jahren im Landesschiedsgericht aktiv. Auf Bundesebene, da ich Juristin bin, habe ich mich natürlich in der AG Recht bzw. ehemaligen Rechtsabteilung engagiert und in der AG Justizpolitik, ähm, bin mitverantwortlich in der Organisation ähm, für die, den Teil der Innen- und Rechtspolitik im Bundestagswahlprogramm, den ich zu einem großen Teil auch mitgeschrieben habe. Zudem europapolitisch seit Jahren aktiv in der Partei. Ich bin Beauftragte für die Gründung der Europäischen Piratenpartei, deren Mitgliedschaft ihr zum Glück auch auf dem letzten Bundesparteitag zugestimmt habt. Zudem habe ich federführend für die deutsche Seite an dem gemeinsamen europäischen Wahlprogramm für die europäischen Piratenparteien gearbeitet, über das wir hoffentlich morgen noch abstimmen werden, das wir bereits als Positionspapier verabschiedet haben. Derzeit engagiere ich mich ähm, gegen TAFTA, wie sicherlich viele von in den Piraten, da ich das als eine der wichtigen Fragen äh, gerade im Bereich europäischer Politik, die auf uns zukommen, sehe. Das ist allerdings natürlich nicht das einzige Handelsabkommen, deswegen möchte ich auch gerne im Europa im Ausschuss für, internationale Hand, für den internationalen Handel tätig werden, Inter genannt. Weil nicht nur TAFTA verhandelt wird, wir haben auch noch diverse andere Handelsabkommen, äh, eins mit Kanada, CETA genannt, mit Japan wird verhandelt über ein Abkommen mit Indien und mit Mercosur liegt zurzeit ein bisschen auf Eis, aber das steht auch an. Also es, wir haben viele Fronten, an denen wir kämpfen müssen und deswegen habe ich auch einen Antrag geschrieben, der eben auch allgemein Grundprinzipien für Handelsabkommen betrifft und eben nicht nur sich allein auf Tafta bezieht. Denn ich halte diesen Fokus allein auf ein Abkommen für verfehlt, auch wenn das sicherlich im Moment das wichtigste Abkommen ist, das bei uns verhandelt wird und wo wir dringend gegen vorgehen müssen. Außerdem äh, würde mich natürlich der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres äh, reizen als Juristin. Ich bin hier auch in, in die Partei gekommen, ähm, weil ich für unsere Bürgerrechte eintreten möchte, bürgerlichen Freiheiten verteidigen gegen ähm, vorgeschobene Gründe wie Terrorismusbekämpfung oder Kinderpornografiebekämpfung, möchte mich für äh, mehr Datenschutz einsetzen, gegen die Vorratsdatenspeicherung und den Datentransfer in Drittstaaten und mehr Schutz, aber auch für eine menschlichere Flüchtlingspolitik. Das, denke ich, kann natürlich auch in diesem Ausschuss gut leisten. Da, man natürlich, da ich natürlich nicht weiß, welche anderen Piraten ebenfalls sowohl aus der deutschen Piratenpartei wie auch aus anderen Piratenparteien ins Europäische Parlament gewählt werden, halte ich es aber für sinnvoll, mich nicht auf, darauf zu versteifen, gerade nur diese Ausschüsse zu bedienen. Ich denke, da bin ich auch eine gute Wahl, da ich ähm, vielseitig einsetzbar bin und auch beruflich auch in ganz anderen Bereichen unterwegs bin, die mich vielleicht nicht so sehr reizen wie Agrarförderung oder ähm, Lebensmittelsicherheit, aber auch, aber auch der Verbraucherschutz. Zudem ähm, ist, ist mir wichtig, dass wir nicht nur ähm, als deutsche Piraten im Parlament sitzen, sondern eben halt auch äh, gerade uns als europäische Bewegung verstehen und daher mit den anderen Piratenparteien eng ko kooperieren. Nicht nur mit denen, die dann auch im Parlament vertreten sein werden, nein, sondern auch mit denen, die... Ähm, das nicht geschafft haben, denn das wird der große Mehrzahl der Piratenparteien sein, weil gerade in kleinen Ländern sind die Hürden doch sehr hoch, für Piratenparteien überhaupt ins Parlament einzuziehen. Da 10 Prozent oder 15 Prozent zu erreichen, ist schwierig. Das hoffe ich über die Verbindung zur Europäischen Piratenpartei zu erreichen, wo man auch diese Piratenparteien einbinden kann, genauso wie über das gemeinsame Programm, wo wir schon bereits gemeinsame Standpunkte auch mit anderen Piratenparteien festgelegt haben. Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist außerdem noch, der natürlich schwierig ist im Europäischen Parlament ähm, zu verwirklichen, nämlich, dass wir in der EU ein enormes Demokratiedefizit haben und wir dringend eine Verfassung brauchen für Europa. Dafür möchte ich auf jeden Fall werben und zwar für eine Verfassung, die nicht nur von den Eliten gestaltet wird oder vom Rat vorgegeben, sondern an der sich alle Bürger kooperativ beteiligen können. Edmund Stoiber hat gerade gesagt, Europa ist Zukunft. Ich sage aber, Europa ist auch Gegenwart und hier und jetzt. Und wir müssen versuchen, Europa jetzt mitzugestalten, denn sonst haben wir nachher Edmund Stoibers Europa und das möchte, glaube ich, hier keiner von uns. Vielen Dank.